Ich finde, Sprachenlernen ist total bereichernd, weil man andere Kulturen irgendwie dadurch näher kennenlernt und weil man durch eine Sprache auch eine ganz andere Perspektive auf andere Länder bekommt. Und ähm, ja, und ich finde, es macht einfach Spaß, auch andere Sprachstrukturen kennenzulernen und andere Grammatiken. Ähm, genau, und es macht einfach Spaß. Uh, direct way to communicate with foreign people. Eh äh, mä puhun äh, kolmea kieltä sujuvasti ja kahta kieltä vähän huonommin. Äh, tykkään tosi paljon äh, kielen opiskelu on ollut aina äh, mun lemparia koulussa. Äh, ja miksi, No, hmm, hyvä kysymys. Eh <laughs> äh, no, on tuntunut aina sille tosi helpolta, niin ehkä osin sen takia, mutta myös koska eri kulttuurit on tosi kiehtovia. Je trouve que c'est euh, très agréable, ça permet de communiquer avec plein d'autres plein de personnes et ça m'en j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parler de 4 langues, mais je parle que c'est vraiment étrange pour moi. C'est cool parce que j'ai pu à apprendre la langue et la culture en même temps, et c'était vraiment fun. Not, uh... Nicht so ganz, aber ich, ich finde es voll wichtig, Sprachen zu lernen, weil es einfach, auch wenn man hier auf Besuch ist, ist es ist toll Sprachen zu können und zu verstehen und Sachen zu lesen und man ist nicht ganz verloren, sagen wir es so. Molto, perché mir dà la possibilità di conoscere più persone, più culture, più paesi. Yes, I love it because learning languages opens new gates for other countries and you become universal che mi permette di conoscere bene la cultura del paese di questo imparando la lingua. Ich lati uh, võrgeled meeldinud uh, ja mix selaperast et uh, et uh, keeled annavad meile just kui võtme teise, teise kultuuri ja see on alati hästi põnev. Sí, el problema es que no, no le he dedicado mucho tiempo en mi vida, pero sí. A mí no nunca se me da bien, pero bueno, yo por trabajo y tal sí que lo uso más y sí que le he dedicado más tiempo. Eh, bastante, eh, tra l'altro, ho he estudiado el, el liceo lingüístico, eh, Penso que es molto importante saber le lingue, meterse en contatto con personas provenientes de todo el mundo, oltre del punto de vista laborativo.